Liebe Berlinerinnen und Berliner, Rassismus im Alltag bildet die Grundlage für rechten Terror. Treten wir ihm entgegen, wo immer er uns begegnet. Ob beim Familienfest, am Arbeitsplatz, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und selbstverständlich auch hier im Parlament. Schauen wir nicht weg, schweigen wir nicht. Oft hilft schon ein beherztes Wort des Widerspruchs, um andere zu motivieren einzugreifen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass nicht die Betroffenen von Rassismus am Rande unserer Gesellschaft stehen, sondern die Rassistinnen und Rassisten. Herzlichen Dank.